Uh oh. Äh. Uh. doch nicht Äh. Äh. Äh. Baum mein oh my God. Oh mein Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <laughs> ich bin zu <so> langsam. Ah. <laughs> ah. Nein. Oh. Uh. Ah. May keep up <lacht> Und jetzt Ablenkung. Er <lacht> ist krass <knapp> sogar. Wo <lacht> fahren wir hin? Hey, <lacht> ich muss dich umlenken. Du bist mal Kurs abgekommen. Ja? Jetzt <lacht> haut sogar hin. <lacht> ja ne, ich lenke gerade selber mit. Also. <lacht> Die Schienen sind. <lacht> Oh, oh. oh, da habe ich mich aber gut gehalten. Ist, ah, ah, nee, ich hab dich wieder auf die Straße zurückgeschubst. Ich wollte sagen... <lacht>